Ich stehe hier und singe, schon springen sie heraus Die langen, feinen Stangen, der Gaumen Gaumenschmaus Sie sind so lang und schmackhaft aus Butterblätterteich Ein jeder will sie haben, denn sie sind unerreicht Komm auch du!